Wir sind die Generation der Vielfalt. Wir sind die erste Generation, die die Chance hat, in Zeiten aufzuwachsen, in denen ethnische Diversität weitestgehend selbstverständlich ist. Wir erleben als Erste die Möglichkeiten und Freiheiten, die sich aus dieser Vielfalt ergeben. Unsere Generation ist das Resultat einer Annäherungsbewegung mit langer Geschichte, mit vielen Höhen und Tiefen. Wir versuchen immer aufs Neue, aus alten Fehlern zu lernen und besser zu werden. Wir haben selbst erfahren, dass alle Menschen, so sehr sie sich auch unterscheiden mögen, gleich in ihren Bedürfnissen, ihrer Würde, ihrer Menschlichkeit sind. Dieses Wissen ist die Grundlage für ein vielfältiges Miteinander. Wir sind die Generation, die sich solidarisch mit allen Menschen zeigen will, die Hilfe brauchen, unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres Aussehens, Alters, Geschlechts- oder sexueller Orientierung. Wir sehen unsere Zukunft darin, dieses Miteinander weiter zu verbessern. Wir wollen miteinander die guten Seiten unserer Kulturen teilen, voneinander lernen und gemeinsam an Herausforderungen wachsen. Wir setzen uns für unseren Traum von einer offenen, toleranten und vielfältigen Gesellschaft ein. Wir klären auf, unterstützen einander und sind immer im Dialog. Wir haben den Fernseher ausgeschaltet, um wieder auf die Straße zu gehen. Zusammen wehren wir uns gegen Vorurteile, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und das gefährliche, rassistische Gedankengut, das leider immer noch viele Menschen mit sich tragen. Wir stellen uns jeglicher Form von Rassismus klar entgegen. Wir sind es leid, ständig auf dumme Vorurteile, rechte Gewalt und Benachteiligung derer zu treffen, die längst ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Nahezu überall und ständig begegnet uns rassistisches Gedankengut, manchmal unterschwellig und gut versteckt, manchmal mit aller Brutalität und Härte. Noch immer werden Menschen mit Migrationshintergrund auf der Straße schief angeschaut. Fast alle haben aufgrund ihrer Herkunft Erfahrungen mit Vorbehalten, Beleidigungen, Benachteiligungen oder sogar Gewalt gemacht. Das können wir nicht so stehen lassen. Wir bleiben aufmerksam und bekämpfen Rassismus, wo wir ihn antreffen. Jugendpolitik heißt, für unsere Gegenwart und unsere Zukunft ein gutes Miteinander zu schaffen. Die Grundlage für eine friedliche und vielfältige, eine offene und tolerante Gesellschaft. Mit diesem Ziel vor Augen wollen wir in unserer einen Welt in den friedlichen Diskurs gehen. Denn wir alle zusammen bilden die Gesellschaft von morgen. Wir sind die Generation der Vielfalt.